Hallo zusammen, ich bin Jan, ich mache die Lehre bei Siemens als Elektroniker und heute erzähle ich euch etwas über Siemens als Lehrbetrieb. Als ich angefangen habe, bin ich sehr gut aufgenommen worden, ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt, man wird rundum betreut, man wird gut eingeführt in die Lehrzeit, dass man nachher unbeschwert weitermachen kann. Die Infrastruktur bei den siemens standort ist top. Man kommt immer ganz einfach und schnell zum Arbeiten. Wir sind hier sehr gut ausgestattet. Wir haben grosse und helle Räume. Wir haben auch genügend und gutes Arbeitsmaterial, um ungestört und effektiv zu arbeiten. Ich kann euch eine Lehre bei der Siemens sehr empfehlen. mit hat sehr gute Zukunftschancen. Und obwohl man erst bei der Lehre ist, wird man schon als voller Mitarbeiter angesehen. Wenn ihr arbeiten könnt und am Computer erledigen könnt, könnt ihr auch ins Homeoffice gehen. Das ist ein sehr großer Vorteil. Ihr spart den Arbeitsweg. Aber die Ausbilder sind trotzdem immer über Teams erreichbar. Wir Elektroniker haben drei Ausbildner und einen Ausbildungsverantwortlichen. Der Ausbildungsverantwortliche begleitet uns über die ganze Lehrzeit von vier Jahren. Wenn wir es alle gehen, wir immer zu ihm gehen. Was auch noch cool ist: Wir haben ein Personalrestaurant, wo wir lernen, Rabatt Tabbat überkommen. Wir haben auch gratis Zugriff auf Getränke und auch noch ein Selectautomat in der Nähe, wo es uns nichts hält. Habe ich euch überzeugt, dann bewerbt euch jetzt für eine Lehre bei der Siemens. Wir freuen uns auf euch.